So, eins, zwei, drei, und... Oh mein Gott, also ich hoffe, ihr bekommt das besser hin. Ähm, Girls Day, der jetzt irgendwann genau demnächst bald ist, äh, da gibt es einen Workshop zum Thema äh, Sonic Pine, Musik programmieren, also da ist so ein bisschen was Technikmäßiges drin. Äh, Computer bedienen, Computer programmieren, da ist aber auch die Musikseite drin und das ist eigentlich eine ganz coole Sache, weil da hat man eigentlich ganz toll schnelle Erfolgserlebnisse, wenn man anfängt so was Technisches zu machen. Und es klingt auch nachher auch gut, kommt natürlich auch ein bisschen auf euch an. Und ähm, das ist interessant für die Leute, die sich ein bisschen mehr so für die Technik interessieren, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber auch für die Leute, die einfach Spaß an Musik haben. Und wenn ihr ein Instrument habt, so wie. Das hier oder das, das hier? da. hier? <lacht> äh, Klavier, darf ein Traviersongen nicht mit. Ja, dann glaube ich. Wird ein Flügel? Flügel, Flügel. Flügel, wir noch ein mitbringen, wollten wir schon immer mal haben. Ähm, aber wenn ihr ein Instrument habt, was man transportieren kann, dann bringt es doch einfach mit und der nette Herr hier, der, der nimmt das dann auf und dann machen wir Samples daraus. raus. Ich ich alles. Auch gleich damit. <lacht> damit irgendwie reintun und dann passt das hier rein in den Code, den man hoffentlich hier dann jetzt mal sieht, ja, den Programmiercode, also CODE, ja. und das geht dann nachher ganz gut. So wie die Musik, die ihr gerade im Hintergrund hört. Eben, genau. Ich hoffe, man hört die. Genau, ja. Also, wir freuen uns, wenn wir euch da sehen können und äh, bis dann Wellen. bis zum Birthday. <lacht>